Willkommen reisen. Wir sind zurück in Going Medieval. Ich hoffe diesmal ist der Ton besser. Und zwar ich habe ein bisschen das Spiel laufen lassen. Wir hatten ja so Probleme mit der Nahrung. Und dass wir keine Samen anpflanzen konnten hier. Nachdem zwei Händler kamen, Konnte ich die verschiedenen Samen von denen kaufen. Und dann sind sie hier auch aufgetaucht, sodass wir jetzt alles anpflanzen können. Und damit unser Essen nicht noch mehr verdirbt, musste ich jetzt einen Keller anlegen erstmal schnell hier vorne. Können wir mal gucken. Hier ist der Keller erstmal. Noch sehr klein. Aber damit wenigstens ein bisschen Nahrung eingelagert ist. Hier sind momentan 0,7 Grad. Ich habe hier Eis uns freigeschaltet, das im Winter dann produziert wird. Und hier in die Gänge gelegt wird. Wir müssen sehen, dann vielleicht auch noch rein. Aber dafür brauchen wir halt noch mehr Platz. So, dann habe ich noch hm, uns hier Brauanlagen hingestellt schon mal, damit Fermentierungsanlagen, damit ein bisschen produziert wird. Hier draußen noch Eisbehälter, die wir benötigen für das Lager. Später können wir hier die ganzen Felder wieder abreißen und dann nur noch hier die Gärten mit Feldern bestücken. Das zweite Feld hier wird schon mal gebaut zum Teil. Und da so rumheulen, weil jetzt Herbst ist, musste ich hier eine Wand rumziehen, die wird dann gleich gebaut und werden probieren den hier noch Wintersachen herzustellen diese meinetwegen dann hier erstmal lagern können ausstattung und lassen wir jetzt erstmal laufen ich habe hier die mauer weitergezogen die hat nicht geklappt weil da schon wieder was liegt Müssen wir mal eine Treppe wieder reinstellen. So. Dann können wir, können sie das hier bauen, also da unten eckräumen hier, die Steine. Ich bin ärgerlich, dass mitten im Spiel einfach immer die Musik weg ist. Also diese laute Instrument. Wenn sie bauen, hört man das ja noch. Wenn man nah rangeht. Aber warum die Ingame Musik immer weg ist? Keine Ahnung. Weil wir haben sie ja auf dauerhaft anstellt. also Holzschein war zu haben ihr könnt selber sehen Musik ohne Pause ist an also keine Ahnung so dann können wir nämlich dann bald hier endlich mal abstecken mir ist natürlich auch noch aufgefallen dass ein Turm also ein Tor irgendwie breiter als eins sein sollte Wir mal einen Auftrag geben. Zwar drei dürfte reichen. Also man hört sie arbeiten im Hintergrund. Falls ihr dann einen Tipp habt, wie die Hintergrundmusik wieder angeht, wäre ich da dankbar drüber. Also wenn es jetzt kalt genug ist, Stellen die auch hier dann Eis her. Dann ist unsere sind unsere Lebensmittel auf jeden Fall gekühlt. Und sobald wir einen Keller großzügig ausgebaut haben, sind hier dann auch die Felder weg. Die waren dann doch ein bisschen zu groß. Wir haben so viel Nahrung jetzt. Können ja mal gucken. Ja. Oh. Ja, wir haben 4000 Bären, 2500 Kohl. So, was wächst hier? Flachs, gut. Der ist noch nicht eingestellt. So. Hier können wir noch Früchte, Alkohol. Dann machen wir fermentierten Fruchtsaft. Können sie mal ein bisschen herstellen. Ah, okay. Die müssen dann drinnen stehen. Dann haben die mehr Tempo beim Produzieren. Wir können ja mal speichern und... Vielleicht haben wir dann wieder die Melodie. Sollen wir mal sehen. gar keine Hintergrundmusik ist ja dann auch nicht das wahre da ist er. kurz jetzt ist sie sau leise Ach, keine Ahnung Oh, die kann weg. Hoffentlich machen sie das jetzt hier. Ja, und hier war ja irgendwo ein Loch. Das habe ich fertig aufgeschüttet. Und das hat halt sehr lang gedauert. Alles... Ist ja dann auch uninteressant. Weil ich muss ja jeden einzeln setzen, damit die Düssel sich nicht einbasteln. Dann werden wir mal runtergehen, gucken, ob die hier schon irgendwas fabriziert haben. Da ist wieder ein Raum. So, ist hier drunter überhaupt? Ja, bei Regalen ist das jetzt eigentlich auch egal. So, Regale kopieren. Einstellen. Wir brauchen dann auch noch Regale für den ganzen Stoff, weil hier lagere ich jetzt einfach nur Essen. Meinen sind ja hier auch die Felder. Von daher sollte das gehen. werden wir hier und das hier oder so, jetzt haben wir Winter, dann legen wir in das Feld und warte mal, können in die Regale eigentlich auch Klamotten? Ja. Dann werden wir eins hinstellen, das einstellen und dann kopieren. So, hier. Jonathan ist tot, Alba ist tot. Aber wer ist das? Ah, zwei unserer Siedler sind gestorben. Wie das dann? Einfach so, oder was? Okay, zwei sind tot. Wo liegen die jetzt? Nerven die denn nicht erstmal oder werden krank oder... Oder haben die sich einfach schon wieder irgendwo eingebuddelt? Wo sind die denn? Ah ja, hier haben wir Bienenstücke hingestellt. Daraus können wir dann mitmachen. machen. Und jeder erstmal 50. Müssen auch nicht alle anmachen. Noch haben wir jetzt so viel zu tun. Machen wir hier 100. Und den auch noch. Und die anderen lassen wir erstmal. Außen im Schnee, Temperatur. Ja, wenn du ein Dach drüber baust, geht auch nicht, also. Die Hitler sind bewusstlos. Unterkühlung. Kühlung. Das ist, weil wir jetzt die Klamotten sind, weggegammelt. Und ein paar haben halt jetzt keine Winterklamotten. Denn noch unser Schneider cool ist unser Schneider abgenüppelt ach nee ja super Ja, dann muss der jetzt auch, wenn der Null hat. Jetzt ist übrigens die Musik wieder da, also. Oh Gott, ich sollte mal vielleicht ein Leder. Stoff können wir ja nehmen, Leder eigentlich auch, oder? Ja, wir brauchen ja nur so Leder Mensch, Leder Hund, lassen wir mal lieber weg. Ähm, wir brauchen ja im Sommer einfach nur Leinenstoff. Wo unten sind sie fleißig am arbeiten Ach guck mal da liegen sie naja oh drauf gegangen wen interessiert so scheiterhaufen glaubt man nicht dass die hat er den bau jetzt abgebrochen oder was einfach so findet er witzig Eine Fresse stell Erde rein, so schön ist nicht. Und hier lassen wir erstmal noch offen, damit die hier schneller in den Keller kommen. wollen die rum da drin ist, auch warm oder nicht? 15? Wie kann das sein? Minus 15 Grad drinne? Ah, hier fehlt Dach. Oh Gott, diese Bewohner nur am Nerven. Ja, könnte den hier mal einer... ...wollen den nicht verschieben. Gott, dann reißt den ab, Alter. Warte. Hat einfach keiner gemacht. Das ist es. Hm. Ob wir hier vielleicht auch? Wie kalt ist denn da drin? Minus ja. 4 Grad. Hm. Ah, die holen ja wegen jedem Scheiß rum hier. In halt alten blöden Feuerwälder. Hm, und vielleicht sollte um den und deren Schatzschreine. ein Dach. Dass wir hier einen Scheiß bauen, nur damit was wir abreißen können. Und Dreck. So, Kackdach drüber. Zwei Feuerwehr da zwei Feuerwälder rein. Mir ist auch ein paar mehr. Ist ja prinzipiell kein drinnen, sondern ist ja mehr draußen. Kritischer Zustand. Ja, wird auch nicht behandelt, weil. Warum auch? Haben wir ja nicht auf 1, ne? Aber dem da nicht. Hauptsache es macht einfach keiner. Ja, hier aus Fram. Ja, cool. Kann man keinen Rechtsklick drauf machen? Ich habe hier einen Krankenbett 2 eingestellt, aber das bringt schon mal auch nichts. Wie kann da drin minus 15 Grad sein? Echt jetzt, die Fenster sind offen. Aber das Spiel will mich doch verarschen. Ja, gut, also sterben noch drei. So, tot. macht auch keiner die Fenster zu das ist nicht wahr Da also minus 12 Grad drin, ist, ergibt gar keinen Sinn. Wie zum Henker können da Minusgrade drin sein. Da stehen vier dämliche Feuerwälder. Das Ding hat jetzt sogar Wände, also ein Dach. Weiß nicht, war. War noch ein dummes Krankenbett? Bringt doch gar nichts mehr jetzt. Fühlt sich keiner dazu berufen, hier irgendwas zu machen? Ja. Ganz im Ernst, macht die Kackfenster zu, so schwer ist nicht. Jetzt findet, jetzt heilt er ihn auf einmal. Aber die Temperaturanzeige gibt doch keinen Sinn, ob draußen oder drin hier. Das macht ja jetzt mal gar keinen Unterschied. Ja minus 17 Grad und die Dinger sind an. Das kann doch nicht wahr sein. Ja noch einer tot. Ja hier jetzt oh das scheiß Dach ey. Noch einer tot. Also brauchen wir hier ewig zum Bauen. Ach ja, echt jetzt? Jetzt sind da 25. Ah, fick dich, Spiele, ganz im Ernst. Ah. Wann sind die gestorben? Hier vielleicht dass sie so ein bisschen gleich drauf gehen einer der jetzt hier. Wer macht jetzt das da? Der macht jetzt nee, nichts abreißen. So, heute noch. Jetzt kann er auch das da noch machen. ob ist damit beschäftigt. Mhm. Dann macht das auch. Reiz in Arbeit. Ich es hier über die drum rumziehen. Ich könnte kotzen. auseinander Machen die jetzt ja wieder nicht? Bin ja ganz witzig. Der Chef unten muss versorgt werden. Aber der muss doch. Da sind doch jetzt 25 Grad drin. Was wollen die eigentlich noch? Zerschließen. Wollt einen. Der da schläft nur. Er soll das machen. Autospeicher nicht jetzt. So, jetzt machst du das dazu. Jetzt das da. Das da. So haben wir noch Fenster. Nein, haben wir nicht. So, da ist jetzt auch ein Schwachsinns Dach drauf. Hier noch einer hin. Vorsichtshalber. So. Hier kommt einfach. So. Also warm genug ist jetzt da drin. Ja, warte, wir schieben deren Sachen hier. Auch in die Nähe von der Tür hier. Jetzt Fenster sind oder Peng, das ist erstmal egal. So. Da einer hin, da einer hin. Da kommt der eine hin, der andere kommt hier hin, so, da eine Tür hin. jetzt geht nicht so weit auseinander kann nicht wahr sein so dann machen wir halt weiter nach hin. Das ist jetzt das Problem. Jetzt halt so. sollte das aber gehen. Also ja, rum geht nicht. So. Abreißen, abreißen. Hier ist kein Feuerwälter. Es kann nicht reicht einer? Zwei hinstellen. Ist hier unten, der wär wärmen jetzt echt kon kontraproduktiv. So. Ja, naja, hier sind jetzt auch keine Regale drin. Ah. Ja, wichtiger, erstmal, dass die hier nicht alle abnippeln, sonst baut uns ja keiner was. Fußboden. Scheiße. Jetzt blenden die doch gleich wieder rum. Halt. Wir haben keinen Fußboden. Hey, einer könnte doch mal Winterkleidung erstellen. Warte, unser Schneider müsste jetzt noch leben. Irgendein Schneider wieder. Mal bewusstlos. baut und ist fast tot. Reist ab. Wer macht Bergbau? Der ist genesen. Schneidern 3. Schneidern 10. 10. Schneidern 25. So, hier genesen. Das ist mir eine Latte. Jetzt nichts anderes zu machen. Jetzt geht er wieder weg. Am Ernst. Nein, was? Nee. Doch Produktion. Noch sind sie nur... Hier zweimal Blut. Aber noch lebt er. Lebt auch noch. Lebt auch noch. Aber müssen wir jetzt ein bisschen kurz aufpassen. Wichtig wäre das jetzt hier. Wir brechen auch alle Farbungsarbeiten so lange ab. Wir werden einfach den da, dann kommen sie da nicht hin. Ja, guck mal, das sind nur noch sieben. Das so, dürfen sie so meinetwegen machen. Hier oben sind es auch nur noch drei, also das ist nicht weiter schlimm. So, hier brechen wir ab. So, abbrechen wir auch ab. Das müssen wir also bauen. Müssen wir im Frühling, Sommer und Herbst. Und im Winter geht mal gar nicht. Wir haben es leider nicht rechtzeitig geschafft, weil wir hier ja überall Löcher waren. Und hier ist das Leben, was wir abbauen müssen. Das müssen wir erst abbauen und wieder auffüllen. Aber sobald dann hier Häuser stehen überall, richtige Steinhäuser, ist das auch nicht mehr so schlimm dann, wenn es Winter ist. Dann laufen sie ja nur noch durch die Stadt und ab und zu hier in den Keller. Da legen wir uns dann einen anderen Kellerzugang in der Stadt. Hier ist der Außeneingang von den Feldern. Können sie in den Keller und hier in der Stadt irgendwo... Oh Gott, hier ist ein Riesengraben, habe ich ganz vergessen wir auffüllen müssen. Ja, das müssen wir im Frühling machen. Aber im Wintertag 1 ist eher nicht so gut. Also müssen jetzt zwölf Tage hinbekommen, dass sie nicht draufgehen. Das Geld da wird ja mal schlimmer. Alter, wie lange es dauert, ein blödes Oberteil herzustellen. Und das auf dreifacher Geschwindigkeit. Das sieht natürlich jetzt auch keiner an, oder was? Ah, doch. Gut. Ah, ja, da habe ich. Da Feuerwälder reingestellt, nö, ne? Ah, ja, klar. Ja, direkt neben die Schreine. Aber warte, dann stellen wir denen da auch einen kleinen Tisch hin. Und haben wir hier irgendwie Was hat der? Ästhetisch 5, ästhetisch 2. Ja, nehmen wir einen Holzstuhl. So können zwar nicht alle dran sitzen, aber immer ein Paar. Weil den kriegen sie ein bisschen Bonus für haben wir am Tisch gegessen. Gucken vielleicht noch ein drittes Krankenbett hier oben irgendwie hin. Und ein viertes da ein. Ja, Alba also hier, geh mal lieber... Ist bewusstlos. Warum denn? Da drin ist auch warm. Wenn sie nichts zum Anziehen haben, sollen sie drinnen bleiben. Nein, die Nahrungspakete liegen ja auch noch ein paar rum für ach, bestimmt für fermentieren. Eventuell sollte ich ein Lagerfeuer auch reinstellen. Bewusstlos. Aber was fehlt denn sonst denn? Bezweifelt durstig, ja, ist mir voll scheißegal da. Kühl, minus 2 ergibt das nur. Oh. Lassen wir die das jetzt hier bauen. Vielleicht. aber auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir es hin, dass sie nicht alle drauf gehen. Hat nichts zu essen, will er mich verarschen? Wo ist denn das Essen denn? Mal verarschen jetzt. Wo ist das Essen? Wir lag doch eben super viel Essen. Können ja nicht irgendwie scheiße ernst sein. Das Essen weg. Jetzt ist es wieder da, was ist denn jetzt kaputt? Er humpelt hier durch die Gegend. Habe ich das Regal vor die Tür gestellt? Super. Ich habe ja, tolle Dinge Tür gestellt. Was halten die eigentlich davon, wenn die da mal ein Dach drüber bauen? Müssen sie auch nicht scheiß Begämmen? Unbedingt im Schnee spielen. Oh, Hauptsache. Das ist wichtiger, bloß nicht hier versorgen oder drinnen sich aufhören. Nö, draußen im Schneeberg Gammeln spielen, super wichtig. Bring Wunden wandelt, Ja, würde genesen. Ja, mir Latte, mach scheiß Kleidung. Ist dein scheiß Ernst jetzt? Genesend, nix Geniesend, mach Kleidung. Ja, hier mal einer von zehn arbeitet. tätig mir scheißegal, benötigt ja, Komfort. Mhm. Das benörgeln die, aber nicht, dass es mitten im Winter ist ne. Lackaffen geht lieber arbeiten. So, Forschung können wir eigentlich auch pausieren. Machen sie wenigstens was anderes. So. Material hergestellt. Ziegel. Können pausieren. So. Was der hier? Eisen. Oh Gott, warte. Ich glaube, ich habe irgendwo Eisen in Auftrag gegeben abzubauen. Wie unten. Oh ja. So hm. oh, ein Mist. Ich vergessen. Hm. So. Da, ein Kleidungsstück. Hält bis. Minus Gra 19 Grad. Wie viel von den Idioten haben jetzt was am Anziehen? Naja, sechs fehlen noch, war ja klar. Genesen. Religiöse Aktivität vermisst er. Obwohl er das hier machen kann. Die sind auch schon gebaut, oder nicht? Ja. Dann stecken wir jetzt hier kleine Gebäude ab. Dass die eine eigene Kirche aller kriegen. Aber man muss einen Schrein und zwei Regale rein. So. Wo ist denn das? Hier. welche der Restitution? Ich hatte einen größeren Schrein, Eichenbrüder. Eichenbrüder. zwei, Hackel im Wälder. Ja, nicht mittig, aber wenig juckt's. Jetzt haben wir kein Holz. Nee, ey, was haben die eigentlich immer zum Rumnörgeln? Wir haben das nicht, wir haben das nicht, Aber äh. Dabei möchte man hier einfach nur, was ist denn das für wohl Ganz gemütlich. was Bauen. das ist auch nicht fertig. Echt kein Heu. mehr ernst, Alter, dann reißt es ab. Da nehme ich den Fußboden hin. Egal, also ganz im Ernst. Ob das zählt als Raum. da ich schon wieder die Tür vergessen. Also, ja. so und das machen wir auf der anderen Seite auch weil also, sie mich das da bauen lässt dann kommt hier diese andere Kirche rein Egal. Auenwand egal. An so da kann man nicht platzieren, auch egal. Zählt das wenigstens als Kirche? So. können nämlich der da weg der kann auch weg Und natürlich auch den Fußboden vergessen dann ist jetzt wenigstens alles drin Also hier haben wir 25 Grad. Ja, 14 Grad, super. Ach nö, ach nö, ach nö. So, warten, wir hatten noch hier irgendwo das Regal ist umgeräumt, genau. Samen, warum denn Samen? Da sollen nur Nahrung rein und Medizin. So. Jetzt ist doch besser, oder nicht? Da drin ist einfach nur dunkel. Aber das ist jetzt nicht so wild. Können wir einfach hier eine Wandfackel hinhängen. An die Tür kommt eine. Ja und hier haben wir jetzt kein Dach. Abreißen. Abreißen. Rebt doch, oh Gott, das können wir auch nicht bauen. Das Rebt doch hier. Wir müssen dann mal hohes Gras auch anbauen, damit wir Reu haben. Es ging doch auch, oder? Lachs. Kriegen wir ja Stoffe raus. Leinenstoff, hier Gerste, Ah und Heu. Okay, also Gerste will, aber das haben wir angelegt. ja angelegt. Gerste da, wohl. Gerste und Gerste, ja, sollte reichen. So. Ich dachte, hier bis zu der Ebene machen wir. die hängenden Gärten. Dann reicht ja erstmal so, aber wir konnten uns scheinbar haben es hinbekommen, dass sie nicht alle drauf gehen, das war nur mit Mühe und Not. Aber Gucken einmal. Also und dann blenden wir das Dach aus. Können wir mal noch schnell gucken hier das Overlay. Ja, das ist jetzt welchem bruder Tempel. Auch eingefärbt. Ja, Orange. Gut und das ist eine auch ein Bonus. Und hier gibt es halt noch keinen Bonus, aber sind die Stühle hin? Ach, Gott habe ich die mit abgerissen. Beim Dach abreißen war der Fußboden noch nicht fertig. So. Der zeigt noch das Dach an, deshalb sind sie wenigstens bisschen glücklicherweise an dem Tisch gegessen haben. Das ist ja schon mal gut. Und unter Kühlen geht jetzt auch nicht mehr. 25 25 25 ja, der Flur ist jetzt ein bisschen kalt noch. Da werden wir ganz schnell noch hier Reichen, oder? Ja. Hier sind 0,8, aber. Da macht er ja nur. Warte, wir passen das hier an. So. Setzen hier einfach dahin. Dann ist der Raum für die Schneider. Die Platz belegt. Ich habe ja gesagt. Nein, was? Wieso? War mal. Doch abgebrochen. Dann ist es in dem Raum, in dem die Nähen auch warm? Ich glaube, da können wir auch einen Bonusraum draus machen. Oh Gott, da kommt jetzt gar keiner mehr hin. Hm, beim Kommen die dahin zum Abreißen? Wer weiß. Also die Folge ist ein bisschen länger geworden. Aber wir hatten ja Probleme mit der Temperatur hier drin, weil sie das noch als draußen gekennzeichnet war. Aufgrund eines fehlenden Dachsegments. Und jetzt müssen wir halt den Winter erstmal rumkriegen. Dann ich glaube das auch, dass wir hier schön weiterbauen können. Wir sollten die schon am Leben halten. Wenn wir nur noch zwei haben, dann baut wir ja keiner für uns. Guck mal. das für ein Vieh? Katze, Kuh. Was die, die? Oh, die. oh Mann, ey. Ja, müssen wir uns dann Winter rumkriegen und dann zusehen. Ja, sie sind dran vorbeikommen. Lass die überleben und dann können wir weiter bauen. Also müssen wir jetzt dran denken, so bis zum nächsten Winter ein paar Häuser hinkriegen, damit die auf jeden Fall drin sein können. Und auch die Arbeitsplätze so weit drinne sind wie möglich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, in der hoffentlich immer noch alle leben. Bis dann.